EU-Bürger. Eines Tages begann sich neben den Staatsbürgern, den Reichsbürgern, den freiwillig und den unfreiwillig Staatenlosen eine fünfte Gruppe abzuzeichnen, die nannte sich EU-Bürger und legte Wert darauf, dass für sie stets genau jene Gesetze galten, die an dem Ort, an dem sie sich befand, auch üblich waren. Ein Dieb sollte also genau wie ein Dieb behandelt werden, eine Trauung an ihn wie eine Trauung vollzogen und wenn ihr Personalsweis abgelaufen war, dann ging sie einfach in das nächste Einwohnermeldeamt. Die Steuern allerdings mussten sie dort verrichten, wo sie sich den größten Teil des Jahres auch aufgehalten hatten. Allerdings galt das auch für alle anderen Menschen. Und als die EU erkannte, dass dies diejenigen benachteiligte, die sich im Winter in einem ganz anderen Land befanden als im Sommer, da zeichnete sich ab, dass sie gar nicht so schlechte Leute hervorgebracht hatte. Denn diese machten sich daran, die Steuergesetze in allen Ländern zu vereinheitlichen. Das Ergebnis sollte so aufgeräumt sein, wie es nur ein kürzlich von Grund auf neu geschriebenes Gesetzbuch sein kann. Und wie ein solches war es erst nach einigen Jahrzehnten Einsatz bereit. Aber sie hatten es versucht.